Willkommen zu einer neuen Folge von F1 2018 hier in China. Auf dieses Rennen freue ich mich schon und schaut mal in meinen Rückspiegel. Seht ihr, wen ihr da hinten seht? <lacht> mein Teamkollegen, ich bin vor ihm. Aber wenn man so sieht, ist es eigentlich ein kompletter Wahnsinn. Ich Bauteil, die weil... beste Position im Rennen ja. mit Vettel. Ist halt einfach so. Das ist in der Bros League, die haben alle gesagt, sie werden versuchen um P11 zu fahren und das heißt schon was, wenn selbst die besten Fahrer sagen, dass... Ein schlechter Fahrer von P11 bessere Siegchancen hat als ein äh, Champion von P1. Aber mhm. Also muss bedenken. Viertel für uns in der Karriere. Hier ist der Einzige, der sich auf Soft qualifiziert hat in der Top 10. Und damit ja. muss er nicht auf Ultras starten. Und die Ultras brechen eigentlich schon nach. Eigentlich muss man schon in Runde 4, 5 reinkommen, wenn nicht sogar ja. früher. Und sagen wir so, das Einzige, was mir strategisch helfen können, werden Safety Car. Was anderes gibt nicht. Und ich kann auch nicht mal die optimale 2 fahren mit Ultra Soft Soft, sondern ich muss Ultra Medium Ultra fahren. Das ist auch nochmal beschissen. Mhm. Aber ja, werden wir gleich sehen. Ich würde sagen, let's go. Jo. Ich nehme ja weniger Benzin mal mit. Weil hier in China braucht man eigentlich nicht viel Benzin. Ich habe ein bisschen mehr mitgenommen. Den einzigen Vorteil, den ich habe, ist, die Ultras sind hier verdammt gut beim Start im Vergleich zum Soft. Das heißt, du wirst mich zu wissen beim Start nicht kriegen. Das ist auch nicht mein Ziel. Ich werde dich in der Rennpace schlagen. Von der Rennpace könnte ich sogar etwas besser sein, weil ich ja zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, am Abend dann das Brosley gerennen habe und ja, deswegen auch trainiert ja, habe. Du hast schon viel trainiert und ich, ich, ich starte hier kalt rein, aber ich bin mir dennoch sicher, dass ich dich schlagen kann. Ja strategisch, du machst halt 15 Sekunden allein durch die Strategie. Naja, 10. Und weißt du was mein Problem ist, sobald ich mit den Ultras reingehe ist das Erste, was ich machen muss, das gesamte Softfeld hinter dir zu überholen. Ich kann mal mhm. in die Reihenleitung schauen, wie viele da mit Soft standen. Alle APL starten mit Soft. Und die muss ich alle erstmal überholen, um wieder zu dir zu kommen. Mhm. Das kostet verdammt viel Zeit. Aber es war Wenn ja auch von mir geplant, dass ich, so, dass ich das mache. Ja. Ich hätte ja in Q, Q, äh, Q2, hätte ich tatsächlich auf Ultras eine Zeit lassen können, mit der ich in Q3 gewesen wäre und das locker. Ähm, aber ich habe es dann gelassen, in der Hoffnung, dass ich halt dennoch in Q3 komme hat zwar nicht gereicht und darf ich zumindest jetzt hier frei Reifen haben was mich halt ärgert dass ich nicht nochmal mit den Inters raus bin weil das wäre meine Chance gewesen hier noch irgendwas zu reißen ja da ist halt Risiko, bist halt Risiko gegangen und hast auf alles ja. gesetzt wäre natürlich perfekt gewesen wenn du dann zumindest so na, zumindest wegen der Ultras zumindest von P1 starten darfst also ich hätte dann, hätte, wäre, hätte es eine Runde länger gegeben, hätte ich es geschafft gehabt. Das ist das Ärgerliche. Aber es war genau die Runde, wo es nicht trocken wurde, wo es erst am Ende der Strecke trocken wurde. In den letzten paar Kurven habe ich so viel Zeit aufgeholt. Das war traumhaft. Wir schauen mal kurz auf die Reifentemperaturen. Die sind hier in einem guten Bereich. Ja, <lacht> meine unterkühlen. Mein hinterer rechter Reifen unterkühlt etwas, aber... Ich habe keine gute Möglichkeit, den aufzuwärmen. Also, ich habe mich gerade ein bisschen. Ah ja. Nein, ich wollte noch das ERS umstellen. Ich dödel. Ich vergesse es jedes Mal, weil es so früh einsetzt. Ich habe mich extra aus der Hanal heraus gedreht, damit meine Reifen warm werden. So. Und jetzt auf ein spannendes Rennen hier. Ich will beim hm. Start Gasly kriegen, der eindeutig langsamer ist. Meinst Alonso ich... sollte die Force Indias aufhalten. Also, ich will zumindest auf P11 bleiben und alles, was ich noch dazu kriege, wäre ganz nice. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. So, jetzt hat ganz schnell alles umstellen. Hier, Hotlab, Standard, go. Ich komme sogar mit als guten du. Start? Nicht unbedingt. Doch, ich bin, bin besser weggekommen als du. Oh Gott, Perez! Oh mein Gott, das Spiel hat geleckt bei mir. Jetzt bin ich Gast. Ich habe einen leichten Flügelschaden reingeholt durch Perez. Ja, bei mir hat das Spiel er hat geleckt. Ich einfach in mein Auto gezogen. Ja, bei mir war es ein Leck. Es hat irgendwie wegen dir geleckt und dann hat es auch noch bei das Gasly das geleckt. geleckt und dann bin ich Gasly reingefahren, weil da halt blöd, blöd geleckt okay ist. ist. An, um das, Problem nicht zu verschlimmern. das sind tatsächlich zwei Ware von Indias. Oh, okay. oh Gott, hier noch eine Kollision mit Van Dorn gerade. Das ist natürlich scheiße, dass ich jetzt den Flügel wechseln muss, vermutlich. Du auch? Ja, ich hatte geleckt und dann konnte ich natürlich Gasly nicht mehr ausweichen. Ich bin extra schon vorsichtig in die erste Kurve gegangen, damit nichts passiert und auf einmal ist Gasly so blöd äh, geleckt Dann konnte ich nicht mehr ausweichen. Das war bei Perez auch komisch. Bei mir ist halt mein Rennen jetzt schon wieder eigentlich verloren, weil ich muss jetzt halt drei Runden mit dem kaputten Flügel fahren, gut, aber ich versuche zwei, wenn es reicht. Nur zu fahren und dann muss ich halt mal schauen, weil mit dem gelben Flügel sollte man eigentlich nicht hm. weit kommen. Ja, ich wollte hier noch auf... noch Mann, jetzt konnte ich... Peres, lass dich Scheiße. Überhol okay, mich hier einfach rein. Nicht. was am Ende ist ganz die besten Reifen, also nerv nicht. Ich? Nein, Peres. so? Ja, wenn du auf Ultra fährst, fährst natürlich auf besseren Reifen, wenn ich auf meinen alten äh, Mediums bin. Mediums, ja. Aber ich muss dann erstmal das Ganze aufholen. Ich liege ja jetzt schon hinter dir und muss nur noch einen ganzen Stop mehr machen als du. Ja. Aber bedenkt mal, ich verliere mehr Zeit wegen meinem Flügel, weil ich natürlich länger hier auf dem Reifen fahren muss. Ja. Oh Gott, jetzt knall ich hier in Verstappen Der lässt nicht locker dieser Idiot. Ich war schon durch muss ihn halt noch mal in die Kurve hier rein überholen aber also merkt dass selbst mit kaputten Flügeln habe ich noch so einen guten Reifenvorteil dass ich selbst die Verstappen kriege auf Softs also ich kann etwa mit den Ultra Softs Fahrer mithalten, das ist schon mal ganz gut vor allem wenn das so jemand ist wie seins, der das etwa selbe Material hat so, Raikön hat hier einen Fehler gemacht, dadurch hole ich auf und sollte ihn kriegen, ja. In die Kurve rein, überhole ich Raikön. Er drückt mich aber einfach wieder raus aus der Kurve. Ey! Wie heißt das? Frosting nada car of the track! Raikön, du Idiot! Oh Mann, Raikön. Jetzt hat mich Verstappen überholt. Alter, was soll die Scheiße, Raikön? Und wieso ist der so verdammt langsam hier? Ich schau mal, was der für eine Lücke schon hat gegen Leclerc. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser verdammte Raikön. So, ich zieh ihn hier einfach ins Auto rein. Was er kann, kann ich auch. Hm. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde Denkrad den den muss, warum hat das so ein starkes viel, Feedback drin? Ich verstehe es manchmal nicht. Also ich komme zumindest immer schön langsam ran an Seins und Alonso und ja die kleine Gruppe hier halt. Ja. Ich muss nur noch Vettel ausfallen, aber Vettel kann ich verdammt gut hier halten, vor allem wenn man denkt, dass er auf den härteren Reifen fährt. Der hat das Rennen jetzt schon gewonnen eigentlich, wenn da kein Unfall passiert. Er hat mich Verstappen hier in die Kurve außen überholt. Sehr guter Move von ihm. Okay. Dafür kann ich ihn jetzt auf der Geraden wahrscheinlich kriegen. Also mit unserem Motor sollte das kein Problem sein. So, jetzt kriegt er natürlich auch DRS. Der gute Paris ohne Windschatten bringt ihm das nichts. Oh, wie schön die sich aufhalten vor mir. So, so muss und gehen jetzt noch nicht die ersten. Nee, Wand? nee, Runde 5 sollen die ja, ersten. Oh doch, Alonso, Alonso geht rein. Und ich werde auch reingehen. Ich werde einen sehr frühen Stopp einlegen, weil es einfach keinen Sinn die macht. Die eine Runde mehr ist auch das egal. Ist 7, 7. Ich, ich verliere zu viel Zeit und ich muss einen Undercut sozusagen machen. Ganz ehrlich, wäre ich auch ohne Schaden, äh, hätte ich das überlebt. An deiner Fläche wäre auch in Runde 3 reingefahren. Einfach, weil es so viel mehr Zeit bringt. Weil es so oft was bringt, wenn man hier den Undercut fährt. Das ist übel. Okay, das ist ein relativ schneller Stopp, dafür ist die Flügel weg. Ja, okay, jetzt hängen sie. Ja, nee, war kein guter Stop, kein guter Stop. Jetzt hat Steins natürlich keinen Gegner mehr hier, gegen den kämpft Ich habe jetzt auch freie Fahrt, ich hoffe ich kann es nutzen mit Medium. Normalerweise fahre ich schlechter, wenn ich freie Fahrt habe, wenn nicht so weit hinterher hängt, aber ich kann mal schauen, vielleicht klappt ja diesmal. Ist ja eine Strecke, wo ich eingeübt bin, dann sollte es auch hier klappen. Ich kann da halt jetzt schön zum Benzin und ERS-Sparen nutzen. Diese ruhige Fahrt hier. Wenn ich mir die Reifen anschaue, schon ich mir echt sorgen, dass ich das mit dem Soft schaffen soll mit einer Kann ja nicht sein, dass die Reifen um die 4-5% Runde abbauen. Die Mediums bauen dafür fast gar nicht ab. So, wir gehen alle rein. Mit Ausnahme von Hamilton. P3. Ich überlege halt, soll ich die Flügel wechseln? Weil bei meinem Reifen kommt es halt natürlich darauf an, dass ich die Position habe dann setzt auf die track position und wechseln ja aber ich weiß nicht ob, das, ob, das, ob sich das lohnt weil das sind natürlich lange ist vom medium musst du wissen entscheid das für dich selber da will ich keine prognose abgeben weil ich dir nichts falsches oder Richt halt nichts falsches da sagen will und richtiges kann ich vielleicht sagen weil ich einfach keine richtwerte hab für kaputten und Gasly habe ich mit dem undercut gekriegt das ist schön so, er war ja in den. Achso, nee, warte, Gast, die war ja relativ weit hinten, schade. sag mal so, wenn wir mich dafür jede Runde eine halbe Sekunde kosten, wechsel erschienen. Und das wird ja vermutlich auch. So, und dann soll ich rein? In die Box. Okay. Dann werde ich denke ich so früh wie möglich reingehen mit dem Soft. Um dann den Reifenvorteil der Mediums zu nutzen. Der geht natürlich jetzt auch rein. Der hat es ganz, ganz lang gezogen. Ich glaube, der wird verlieren. Der hatte sich ja eh schon abgesetzt von der Konkurrenz. Das also wird glaube ich bei ihm nichts ausmachen. Aber es ist immer noch nicht so schlimm, weil selbst wenn die im Flügel bei mir wechseln, ich bin immer noch schneller, als würde ich eine reguläre zwei Stop fahren. Hm. der Flügelwechsel kostet dann 6-7 Sekunden etwa. 5 bis 7 Sekunden. Eine zwei Stop ist generell eher 5 Sekunden, äh 10 Sekunden langsamer. Was für Zeiten fährst du eigentlich so? 38.0. Okay. Dann fahre ich auf Mediums dieselben Zeiten. Fahre ich fahre nicht 37.9, also relativ gleich. Halt beim im sparen -Modus. Ja, ich fahre ja auch nicht wirklich... Oh. Ich fahre auch äh, relativ sparsam. Ich dir hier eine Sekunde pro Runde aufs Drawlauf, das ist schön. Macht ja keinen Sinn, hier sinnlos zu pushen. muss jetzt nur noch eine Weile hinter mir halten. So, Hülkenberg ist hinter mir. War der vor mir am Start? Vermutlich. Äh, ja. Ja. Nee, es muss hinter mir sein. Wieso? War ja auf Soft. Er war niemals in der Box schon. Und dann auf drei das glaube ich nicht. Der muss hinter mir gestartet sein. Weil ich ja der erste auf Soft war. Egal. Bei mir sehe ich sogar schon Stroll. Solange ich eine ganz solide Pace ran. fahre. Ich ein Wahnsinniger. 1,5 Sekunden. Wenn ich etwas so schnell also meine Pace mache. gefällt mir hier. Ich habe endlich mal eine relativ gute Rennpace. Aber ich selten eigentlich nur. Ja, ich habe drei Sekunden die Runde auf Stroll aufgeholt. Das ist meine Leistung. <lacht> das ist halt Stroll. Aber trotzdem, wer ist auf weicheren Reifen? Ja. Aber ist halt auch ein Williams, muss man bedenken. Okay, die Hauptkonkurrenten dieses ja trotzdem, drei Sekunden sind etwas viel und jetzt 1,5 Sekunden allein im ersten Sektor. Also wenn ich nicht bei der ds geraden kriege, wäre es schon sehr komisch. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 36. Ich fahre hier halt auch nahezu perfekte Runden. Die lag bei Keine <lacht> Fehler. Ich sehr mache Fehler, das glaubt man nicht. So, jetzt ist Hülkenberg dran. Ich überhole ihn hier mit Absicht, nicht vor der DRS, -DRS geraten, aber ich noch, halt vor der DRS-Kurve, meine ich vom Messpunkt, damit ich noch DRS abkassieren kann. Bring mir noch zusätzliche Zeit. So, ich warte jetzt einfach mal darauf, dass langsam der Stint vorbei ist. Und Raiköhn hält da vorne das Feld weiterhin auf. Der hat wirklich riesen Probleme. Ricardo ist raus. Er hat anscheinend einen Unfall. Perfekt, weil der war, glaube ich, direkt hinter mir. Oder nee, der ist nicht raus, aber er fällt in die Box. Er sah sehr demoliert aus. Dann ist das Verstappen hier bei mir. Verstappen war noch nicht in der... der. ist auf Softs gestartet. Ach, stimmt, der ist ja in Q1, glaube ich, rausgezogen. Q2. Naja. Oh Auch auf Vulkan hole ich hier sehr stark auf. Ohne diese Startkollision hätte ich hier wirklich gute Chancen um ein Podium mitzufahren. So muss ich halt hoffen, dass irgendwann noch ein Safetyer kommt, damit ich zumindest wieder rankomme. Bist du wirklich sicher, dass du mit den Reifen, die du fahren musst, äh, einen schon auf dem Podium hättest? Hätte ich gehabt, wenn ich nicht so weit wegen dem Unfall zurückgefallen wäre. Ich war am Ende des Feldes nahezu. Mit einem kaputten Flügel. Ich hätte mit Ultras viel, viel schneller fahren können. Mit einem hm. guten Flügel. Ja, das war aber natürlich das nur auf dem Ultra bezogen. Ich weiß nicht, ob es bei Medium und dann nochmal das Ultra fahren, das ist deutlich langsamer nochmal. Ja, aber viele sind ja hier auf 1-Stop unterwegs und ich hole hier, wie ein Fliegender, bin ich jetzt schon fast an, die, an Ocon wieder rangekommen, der dort bei den 2-Stop-Leuten äh, war und Alonso und so weiter habe ich auch gleich, die 2-Stopler, langsameren davon. Keine Ahnung, ich, also ich glaube nicht, dass man mit der Strategie, wenn man nicht wirklich sehr, sehr schnell ist. Ich bin auf Medium schneller als die ganzen Softs, Leute. Und nur eine Sekunde und Sekunde und die Medium, langsam als Hamilton. Die Mediums sind Center. tatsächlich nicht wirklich langsam, muss man sagen. Die Mediums waren noch nie langsam auf der Strecke. Es ist auch schön für mich schon mal... Übung mit den Mediums fürs Bros. Rennen heute Abend zu sammeln. Weil da wäre ich eh nicht ins Q3 kommen, das heißt, ich habe gute Chancen auf eine 1-Stop. Ein Wenn ich die Pace halten kann, sehe ich da sehr gute Chancen für mich. Hm. So, Hülkenberg bleibt aus dem Windschatten. vor mir sieht man jetzt schon alonso den sollte ich mir vielleicht auf der geraden holen nee, ist noch zu weit weg ich habe keinen drs aber nächste runde spätestens habe ich ihn werden hier von van dorn und Reikön aufgehalten Die ganze truppe hier wie bauen die Mediums ab kann ich der nächste runde sagen jetzt kann ich schlecht rumschalten, weil ich EAS schalten muss. Oh, ich kann vielleicht Alonso sogar schon auf der Start- und Zielgeraden überholen hier. Ich schalte mal das EAS hoch. Ne, auf der Geraden wird's nichts, leider. Wobei, in der Schneckenkurve fahren die langsam und da habe ich Alonso und Sirotkin überholt. Jetzt Super. bin ich dran an Van Dorn. Ricardo fährt sehr, sehr schnell. Hm? Ricardo fährt sehr, sehr schnell. Ja, Ricardo ist ja nochmal in die Box gegangen gewesen. Der schon, hat er schon seinen zweiten Stop gemacht. Jetzt habe ich Van Dorn geschnappt. Und jetzt mache ich Jagd auf Ocon und Raikön. Raikön fährt hier ganz. Oh und nein, da kommt jetzt ne? Verstappen mit Windschatten und der ist. Boah, hier fast einen Schaden eingefangen gegen Ocon. Die fahren nicht verdammt langsam hier. Raikön kommt jetzt sehr weit raus. Das ist meine Chance, hier vielleicht einen der beiden zu überholen. Sie kollidieren. Aber ich finde hier keinen Platz gegen Raikön. Doch, jetzt hat innen rum vorbei an Raikön. Jetzt die Kurve gut kriegen, dann kann ich vielleicht noch einen Move auf Ocon starten. Überhol ERS-Modus an, Windschatten und jetzt kommt das DRS dazu. Habe ich hier den Force ja schon? Ja, das ist es, das ist es. Ich ziehe innen rein und das sollte es sein, ja. Innen in die Haarnadel und durch. Kannst du mal schauen, wie viel die abbauen, die Reifen bei dir jetzt? Ähm, nächste Runde. Oder ich kann es jetzt noch schnell nachschauen. Ich habe 28% auf dem abgenutzt. Ja, wie vielen Runden? Ähm ich bin Runde 3 reingekommen, also 8 Runden. 7. 7? Ja. Ich bin Runde 11. Ja, aber du hast Runde 11 noch nicht gefahren. Achso, stimmt. Ja, hast recht. Okay. So, jetzt mache ich Jagd auf Peres. Ich bin, glaube ich, indirekt wieder in den Punkten. Hat er mich gerade berührt? Verstappen? Hm. Das ist mir zu risky, jetzt schon reinzugehen auf Mediums. Ja, das ist wirklich zu risky. Zumindest bis Runde 12 solltest du durchhalten. Ja, das ist sowieso der ähm, Plan. Runde 12 bis 16 soll ich reingehen. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlet. Ich weiß halt auch nicht, wie viel weniger mein Reifen abbauen als bei dir. Ich habe hier keinen so hohen Reifenabbau, weil ich ein sehr reifenfrohes Setup habe. Ja, aber du hast einen relativ und Stil. Ja. Warum gehe ich mal von aus, dass ich weniger verbrauche vom Reifen? Frage ist, wie viel? So, und Hamilton ist jetzt an mir dran. Beziehungsweise dazwischen ist noch was statten. Aber P3 ist noch drin, tatsächlich. Ich will sogar das Rennen an. Okay, Vettel ist wohl anscheinend in Runde 11 reingegangen. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand Ja, der ist Heldungen knapp hinter dir. Und fahr nicht zu schnell. Das ist ganz gut für ihn, weil Hamilton ist nämlich hier bei mir in der Gruppe. Hamilton muss im Gegensatz zu Vettel nochmal rein. Also Vettel hat sich das sowas von gesichert, den Sieg. Da kann eigentlich nur noch ein Unfall was dran ändern. Oder Motorschaden. Ja. Hallo Verstappen, willst du mit mir in die Box kommen? Und auch Hülfenberg. So, die werden natürlich alle vorbeikommen wie erwartet du musst, du musst natürlich natürlich auf der Strecke holen 9,2 Sekunden hat der Stop gedauert angeblich glaube sogar noch ein bisschen länger damit haben wir unsere Strategie durch du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen okay ich komme zumindest auf Platz 9 raus so ich kriege hier Hartley und Ericsson und bin damit in den Punkten. Hallo, hallo So, dieses angefahrene äh, Medium, deswegen sollte ich eigentlich nicht auf dich aufholen, glaube ich. Na, ja, jetzt noch schon, ich muss erstmal hier kurz einfahren. Ja, ich fahre mager und niedriger eas modus weil ich in den ganzen Battles sehr viel verloren habe davon. So, jetzt habe ich natürlich sieben bis acht Sekunden verloren durch den Flügel. Man muss natürlich jetzt auch wieder an Verstappen und Hülkenberg vorbei. Ich glaube Verstappen wird schwer, aber Hülkenberg ist möglich. Mal schauen. Boah, hier gerade ein dicker P Patzer von mir. Es hätte auch schlimmer enden können. Warum krieg ich keinen DRS? Hm. Anscheinend noch nicht rein gewesen. Bei fährt hier echt langsam auf Soft. Jetzt kann ich auch mal die letzte Kurve richtig fahren und muss die nicht nach außen expandieren. Der Abstand zum Führenden beträgt 30,6 Sekunden. Ich merke aber jetzt tatsächlich kaum Unterschied zu meinem Soft-Reifen, also. Ja. Vielleicht bin ich ja die ganze Zeit auf dem Medium gefahren, jetzt wo der Flügel ab war, die ganze Zeit. So vergleichstechnisch. Das kann sein. Das war sehr, sehr... ...optimistisch. Habe ich auf der Karte gesehen, bist etwas nach außen gekommen. <lacht> etwas. Ah oh Mann, Peres, ich schlaf hier ein. Und ich kann das nicht gebrauchen. Ich muss doch vorbei an denen. Vielleicht nicht mehr an Verstappen, aber... Zumindest... Als Tipp überhole sie niemals vom DRS-Messpunkt, sonst wird's nichts weil die sich dann einfach gleich wieder zurück überholen. Musste ich gegen Kenny sehr stark lernen, weil er mich immer vom DS-Messpunkt durchgelassen hat und mich damit DS wiedergeholt hat, bis ich es nach vier Runden gecheckt habe. Mm. Jetzt sollst du aber vorbei sein. Bin ich auch. So, wie viel Zeit habe ich jetzt auf Hülkenberg? 4,5 Sekunden. Okay. Und er ist mir eine neue Bestzeit gefahren, 18. schneller als das, was ich auf Soft fahren konnte. 37,3 gucken, vielleicht kann ich verstappen kriegen, wenn ich jetzt eine gute Pace hinlege. Hm. Wird schwer, aber ich gebe noch nicht auf. Das wäre dann eh wahrscheinlich P4, wie es aussieht. Das darf man vermutlich P3 holen. 7 Zehntel nach den ersten beiden Sektoren verbesserungen Jetzt wo ich nicht hinter peris war. Aber leider war der Kurvenausgang grottig. Kommt mal ran. Überrascht mich sogar. So: 36,7. Högberg kommt einfach nicht wieder an seinen Teamkollegen vorbei. Dann muss der Teamkollege nochmal in die Box vermutlich in der Runde. Ich bin auch schon wieder in der letzten Kurve eben weit rausgekommen und habe sogar das Gras noch gestriffen. Die Kurve ist nämlich echt nicht einfach mit dem Medium. So, jetzt ist Hülkenberg vorbei an Seins. Hätte natürlich noch warten können Hülkenberg, weil Seins genau in der nächsten Kurve in die Box fährt. Nicht länger mit oh, 33.000 zu langsam als letzte Runde. So schlimm. Ja, ich fahre etwa 2 Sekunden schneller als Hülkenberg. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,3 Sekunden. Also wenn ich weiterhin so schnell fahre, kann ich tatsächlich verstappen kriegen. Aber warum ist Verstappen P4? Ist da noch irgendjemand zwischengeschlüpft irgendwie? Die beiden Mercedes sind vorne. Ja, Hamilton, ja, das ist mir bewusst, aber... ...was, was, Bottas. Hat, was hat Bottas gemacht? Fährt er vielleicht auf Medium und so? Ist noch nicht in der Box gewesen, oder was? Der ist noch nicht in der Box gewesen, schätzungsweise. Boah, da bin ich sehr weit rausgekommen. Das war gar nichts. So, vermutlich nächste Runde habe ich dann das DRS. sondern da geht auch ein Mercedes rein. Also, das sieht wirklich nach P4 aus, wenn ich für's lappen kriegen sollte. P3. Und das ist mit nach dem Schaden eigentlich ein super Ergebnis. das ist natürlich auf soft das ist nicht so geil der wird gleich noch mal angreifen okay, geht diese runde rein oh mann hürdenberg krieg ich nicht so rum kein wunder dass du nie ein top team kriegen wirst sorry hülkenberg aber du hältst mich echt stark auf Außen, brau, außen muss ich schnell weg bevor Bottas kommt. Nur soll ich uns so lange wie möglich aufhalten. Oh, ein Safety kann wir wirklich ein Träumchen, weil. Ich glaube ich das wird bin hab ich sonst nicht mal mehr Punkte. Und Punkte sind halt das Mindeste, was ich haben will, weil ich hab mich jetzt extra so angestrengt und alles nur wegen Scheiß Schaden am Anfang schlechten start schlechter startposition ja ist halt so wie zum beispiel in, in Singapur 2018 Alonso war best of the West obwohl er von elf gestartet ist Und mit elf hat er halt die perfekte ausgangslage hökenberg hat zumindest noch einen punkt bekommen Welcome ist natürlich auch ein Fahr ist auch natürlich ein ganz guter Fahrer. Zwar nicht gut im Top-Team, aber.. Okay, der Abstand zum Vordermann wird In dem Rennen, Rennen bin ich eigentlich auch 8, echt gut 0 ,0 dabei. Sekunden. In der reinen Pace. Ja, du musst halt eine ganz, ganz beschissene Strategie fahren. Aber du musstest zumindest nicht so lange von deinem Flügelschaden so lange mit deinem Flügelschaden auskommen. Also ich hole Pro Sektor so zwei Zehntel auf Verstappen auf. Ohne jetzt wirklich voll. ohne wirklich alles zu geben. Das wären dann etwa 6 Zehntel pro Runde. Und da drehe ich mich weg, scheiße. Ich bin so leicht ja, dagegen. Ein Hoffnungsschimmer, ein Hoffnungsschimmer. Ich bin so leicht dagegen gekommen und da kriege ich einen roten Schaden, wollte mich verarschen? Yay! Safety Car, wieso kommt da kein Safety Car? Da stand ein Auto auf der Strecke. Ist die Runde dann rein? Nee, macht ja keinen Sinn. Mit dem roten Schaden? Macht ja keinen Sinn, dann gewinne ich das Recht aus den Punkten. Ja, okay, dann kannst du ja alle noch perfekt für mich aufhalten. Das ist super. muss halt auch erstmal vorbeikommen. Ne, ich meine ja nur, dass ich rankomme. Vorbeikommen werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil mit Ultrasofts bin ich zwar schneller dann als du, aber nicht so viel schneller. Ach stimmt, du musst ja nochmal rein. Ja. Das war, ganz, das auch war aber auch ganz, ganz komisch. Ich bin, ganz, ganz, ganz, ganz komisch, da habe ich da die Kontrolle verloren. Und ich bin auch ganz, ganz schwach in die Wand gekommen, darum bin ich verwundert. Kann, du kannst froh sein, dass das Auto nicht kaputt gegangen ist. Also bei der Geschwindigkeit sollte das Auto nicht kaputt gehen. Das waren um die 50. Ich habe schon vieles erlebt in diesem Spiel. Das waren ca. 50 km/h 50 bis 60. Vielleicht sogar weniger, ich weiß nicht. Schaue ich mir mal nachher an. Schade, wird dann wohl kein P4. Aber P6 ist immer noch was. Aber diese Aktion macht mir wirklich einen Hoffnungsschimmer, dass ich sich doch noch Punkte holen kann. Das halt nicht sagen, dass ich auf den Graden schnell bin und das, das müssen sie auch erstmal sein. Mir reicht es ja, wenn ich Punkte hole, weil die alle werden dann irgendwann auf dich auflaufen und dann wirst du bremsen, wenn du einen roten Schaden hast in den Kurven. Das sind zu wenig Runden für dich, von daher. Ja, einen roten Schaden verlierst du zwei bis drei Sekunden. Das heißt, rot, orange halt. Ja, okay, orange ist nicht so schlimm. Und das halt auf einer Seite. Seins! Dieser Idiot! Was sollte das? Safety car auf der Strecke. das Safety Im Gar Ernst? Seins, du, du bist Reich. ein Gott! Seins, du bist ein Gott! Ich liebe Delta dich, Seins! Ich liebe dich! Dreh mich immer, wann du willst! Okay, jetzt ist die Frage. Schaffe ich 8 Runden? Ich gehe auf Soft Sicherheitshalber. <lacht> Oder ist euch auf die Ultras? Ultras oder Softs, Ultras oder Softs, Ultras oder Softs, ich auf Softs. Sicher ist sicher. Kann sein, dass du was von mir. Ja, ist mir wurscht. Los, los, los! Wobei andererseits wenn ich noch eine Runde gefahren wäre, hätte ich dann auf Ultras können. Egal. Ich gehe auf die Softs. Oh, ich komme ja. sogar noch auf 10 raus. Nein, sie haben keine Reifen da. Ja, weil ich halt sie haben keine Reifen. Du ja. musst halt Flügel bei mir wechseln. Egal, dann überhole ich ihn jetzt einfach so. Ich komme sogar noch auf 10 raus, auf den Punkten und ich habe Ultras. Oh hallo Safety Car, ich habe dich gar nicht gesehen. Haben, um durchzukommen. Nee, nee, nee, wir fahren ja jetzt erstmal zwei, drei Runden auf den auf den Reifen. Und erstmal habe ich frische Ultras. Hätte ich jetzt mit dem Reifen bis zum müsste ich natürlich jetzt sieben Runden damit fahren. Am besten es natürlich was anderes, wäre ich auch auf Soft gegangen, aber wir fahren erstmal. Circa bis Runde 23 und dann sind es fünf Runden, aber eher 4 so Runden. Ich gehe vielleicht noch mal zum Ende rein, also Ende des Safety cast meine ich. Kann man auch machen. Mann, dieses Scheiß Delta, ich habe Angst, dass ich eine Strafe bekomme, wenn ich mich nicht dran habe. Ich war glaube sogar eine Zehntel negativ und habe keine Strafe bekommen. Ich meine, gerade als es abgelaufen ist im Delta. Ja. Egal, also ich bin zu meinen Punkten, das ist sicher. Oh nice, alle anderen hinter mir sind hinterm Safety-Car, das heißt ich kann nicht mehr weiter zurückfallen durch den boxing -Stop. Das heißt ich kann spät auf die Ultras wechseln, strategisch. Und dann kann ich das Feld zerpflücken. Dann habe ich nämlich komplettes ERS, komplettes Benzin. Ja nicht nur du. Also das wird eine richtig epische Schlussphase. Das, warum, das müssen könnte... wir jetzt, warum haben wir jetzt eigentlich in jedem Rennen Gefühl, am Ende eine Schlussphase mit Safety Car und die ganze Saison oh, gar nicht? Raikön ist raus! Raikön hat einen Motorschaden! Raikön war auch keine Konkurrenz in dem Rennen. Ja für mich jetzt schon wieder. Weil er jetzt den Flügel wieder gewechselt hatte. Aber diesmal war es nicht mal beabsichtigt. Ich habe auf einmal einen Schlag von Sainz gespürt und dann war ich halt bockig und bin halt kurz stehen geblieben und musste erstmal den Rückwärtsgang wieder finden. Und dann war auf einmal schon Safety Card dort gestanden. Du hast eigentlich die perfekte Runde ausgewählt dafür für mich. Ja für mich doch auch. Das war wie abgesprochen. So. Bei die fünf Runden wird der Reifen schon aushalten. Er baut dann nicht so stark ab. Außer also musst du bedenken, die Fahr sind ja alle nicht reingegangen, die sind auf alten Reifen. Mhm. Cool, ich bin im zweiten Sektor, nach dem zweiten Sektor zwei Szene schneller, als ich bisher gewesen bin im Rennen. Ich feiere gerade meine Bestzeiten. Glaubst du, ich komme wieder ran, wenn ich diese Runde reingehe? Ans Feld. Ja. Ich habe nämlich Bedenken. Oder wo bist du? Ich bin hier auf der langen Geraden. Ich glaube, es kommt diese Runde rein, oder? bei mir noch nichts vielleicht sagt es mir sobald ich in der nächsten runde bin nee, nee, das sagte er erst kurz bevor es reinkommt wir glauben dass wir eine neue bestzeit gefahren du lucky du den ich fahre weiter das mit, den ich, mit den bin ich bin auf Maga und kein ES. 23.000 schneller gefahren als mit medium kriege ich eigentlich einen ärger weil ich hier gerade meine bestzeiten fahre So haben die Reifen jetzt ein bisschen Abnutzung, aber der Platz 10 ist da wichtiger. Und da sobald sobald ich erstmal vorbei bin an den. Cool, erster Sektor eine halbe Sekunde schneller. So, jetzt heißt es Reifen aufwärmen. Ich war jetzt mal die alternative Streckenwahl, um etwas Zeit zu sparen. Ich glaube, das kommt wirklich diese Runde rein. Das heißt, ich muss jetzt verdammt schnell fahren, um noch ranzukommen. War, glaube ich, die richtige Entscheidung, nicht ähm, in die Box zu gehen für die Ultras. Ja, er kann natürlich jetzt schon reinkommen, aber wenn es seine drei Runden hat, was ich sogar vorstellen könnte, weil es noch nicht komplett am Ende des Rennens ist, kann es sein, kann dass. ich ja diese Runde noch reingehen. Ja, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese Runde noch nicht reingeht. Wenn er diese Runde noch nicht reingeht, dann gehe ich diese Runde rein. Der geht nämlich eigentlich nur so schnell wieder rein, wenn wirklich sonst keine drei runden rennen mehr möglich wären. So, Und geht noch nicht rein, oder? Steht noch nichts da, ne. Gut. Bleib in der also, Hardly? Ach so, ach hier ist Seins auf 13, okay. Ja perfekt, dann kann ich diese Runde rein. Seins warum ist Seins hier gerade ausgefahren? Ist der raus? Seins ist, Seins ist, raus. Seins ist raus! Was? Ich hab seins nur überholt, einfach in der Kurve. Seins ist dann geradeaus weitergefahren. Okay. Ich bin einfach vorbeigefahren, weil er auf Platz 13 ist. So, jetzt muss alles passen, alles schnell gehen, dann krieg ich die Ultras noch drauf. Meine Reifen haben zwar jetzt schon ihre 15 bis 20 Prozent, aber das reicht auch. Das Wichtigste ist einfach nur schnell an den vorbeizukommen. Ja. Weil vorbeikommen müssen auf, Sie dann wir selbst nochmal. Zu yes, aber jetzt bin ich auf Ultras für so die letzten vier Runden. Wie viel Prozent hast du? 20, 15 bis 20. Ich habe 0%, Prozent. Das heißt, ich habe vier Runden, die ich besser pushen kann als du. Ich kann die vier Runden auch komplett pushen von daher. Ja, kannst du, aber ab 20% lassen sie nach so eine halbe Sekunde. Das ist das heißt, egal. Ich habe vor mir Mediums und eigentlich nur Mediums und die ja, du wirst Leute Zeit. überholen, aber ich kann besser auf dich aufholen, das meine ich. Sagen wir mal ehrlich, das schaffst du nicht mehr. Ähm, schau mal in deinen Rückspiegel, du siehst mich fast schon. Das ist, du bist zehn Positionen hinter mir, 11 Positionen. 11 bis auf ich 20. Bin Wie viel hast du aus dem Rennen genommen? Nein! Die sind Richtung alle rein. überrundet. Die, also die sind Reifen vorne bei Temperatur Vettel. Die und haben sich nicht zurückgerundet. Zur Car Linie das war ich nicht Leid die ganze Zeit. Flachen. Die Egal. haben sich nicht zurückgerundet, die Idioten. Und deswegen bin ich 14 Ich bin fünf Plätze hinter dir mit den frischen Ultras. Naja, ich habe dafür ein bisschen mehr Pace, denke ich mal. Werden wir gleich sehen. Ist nicht diese Runde an die Box zu kommen. Ich komme doch nicht die, an, die Runde an die Box spielen. Fünf Runden kommen wir mit dem. Wobei die Safety keiner Box ist, darf man ja wieder überholen. Wann kommt die grüne Flagge jetzt? Nee. Jetzt so. kommen die grüne Schade. Reifen kalt. Oh mein Gott, Hartley. Er der ist so langsam gefahren. Wir noch War leider gar nichts. Gelbe Flagge irgendwo. Okay, oh, das ist toll. der fährt irgendwie. Der lässt glaube ich andere vorbei. Schau mal in deinen Rückspiegel. Ich weiß, dass du da bist. Oh Gott, das war etwas überschossen. Toll, mein Flügel ist kaputt. Sorry. So, du warst etwas weiter nach, schauen, nach schauen, gegangen, ich denken, weiter nach rechts gegangen, dann muss ich noch weiter nach rechts. Deswegen habe ich die Kurve nicht gleich. Du ja noch nicht so spät das bremsen. Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Aber ja, mit dem gelben Flügel geht es ja noch relativ. Sollte ja, ja auch fahr sein. mir rein halt. Stroll, du Idiot. Das war Stroll, der die reingefahren ist natürlich. Der ist mir nochmal vors Auto gefahren. Okay, geh sanfter mit dem Wagen um. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht. Ich war schon so nah an, an Harty dran wie es ging. Ich konnte nicht noch näher noch weiter nach links. Ja. So, Leclerc gleich ausbeschleunigt. Ja, wir pflücken hier durchs Feld zu zweit. Ja, aber auch ein lila Sektor. Da kommen noch einige überrunden, die ganzen McLaren. Natürlich scheiße, dass ich Peres das nicht mehr überholen konnte und ihnen jetzt das Gestängel folgen musste. Ja, hast du etwas Zeit gegen mich verloren? Klar. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss Schlaf hier nämlich fast bald ein. Schalte möglichst bald den Motor runter. Glaubst du dich nicht hinter dir? Ja, aber ich hab mehr. es ging ja darum, dass ich auf dich verloren habe. Andorland ist jetzt halt durch. Warum das es gibt noch kein DRS. Ja, hab mich gewundert. Ist ja ähm noch wegen Safety, Car. Nein! Perez hat er durchgebremst. Legst du einen Platz weiter vorne? Oh Gott, Alonso in die letzte Platz? Kurve habe ich Peres überholt. Okay, da macht er Platz. Neue Bestzeit, 35,4 4 ES wird aktiviert. Komm bitte, jetzt mach Platz, Alonso. Mach gut Platz, du Idiot. Hey, Hülkenberg. Was macht der? Der de fährt hier aufs Gras und mir dann vors Auto. Holy shit, das hätte sowas von daneben gehen können, was Alonso gemacht hat. Komm, Hülkenberg will ich noch holen. glaube ja, zu... mehr ist glaube ich auch nicht drin. Leider. So, ein Gischbahn. Alter, hat mich gerade immens viel Zeit gekostet. Auf dich. hat aber auch komisch Platz gemacht bei mir. Der ist in der ersten Kurve, wollte rechts Platz machen, ist ins Gras gekommen und wieder auf die Strecke gerutscht. jetzt eigentlich mit deinen Reifen aus keine Ahnung ist aber auch egal sind ja nur noch zwei Runden so jetzt habe ich sogar DRS der hat gut top speed also wenn wenn Bottas und Vettel noch weiter hat irgendwo gekracht glaube ich wenn Bottas und Vettel weitergehen kann ich die noch kriegen Zumindest Vettel. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,3 Sekunden. Ich könnte Vettel tatsächlich noch auf der letzten Grade überholen. Werden ja, wir sehen. Zwar kämpft er jetzt nicht mehr gegen Bottas, aber er hat halt die Mediums. Die Mediums hat er seit Runde 11 drauf. Ja. Ah, deine Reifen müssen ganz schön abgenutzt sein. Meine sind schon bei 40 Prozent. Ich komme immer, komm noch ganz gut klar. Also, wenn sie in der letzten Kurve platzen, dann wissen wir warum. Ja, ich bin so nah an Vettel dran, also kriege ich DS. Mann, Alonso hat mir das Rennen gekostet. Ich komme nicht mehr ran an euch. Krieg ich doch noch P4. Ich glaub, ja. So ja, Reif die Hano Reifen, haben, rein, Reifen haben Reifen haben Reifen haben verfällt das verfällt natürlich sein Sieg total blöd verloren. Aber P 4 ist dennoch wieder da. Von daher war nochmal spannend. War noch spannend am Ende muss man sagen. Ja. Schön das Rennen. Ich mhm. bin froh, dass ich Punkte gekriegt habe. Ich bin froh, dass Wären ich natürlich ein paar mehr drin gewesen. Aber bin ich, froh, ich halt. bin froh, dass ich noch die, ich noch die dass ich noch den vierten Platz bekommen habe. Bei wem kannst du dich bedanken? Bei Seins. Mhm. Also, was der da gegen mich gemacht hat, das war, das, das war wirklich ein Stranger Move. Ich hätte mich schon interessiert, was ich gehabt hätte, wenn ich den Flügelschaden nicht bekommen hätte. Mehr wegen, ähm. Wegen Überholmanöver mit Hartley und dir. Weil dann hätte ich vielleicht noch Bottas kriegen können, der halt direkt vor Vettel war. Dann wäre das Podium da gewesen. Das war keine gute Phase, Lass von mir mich am Ende, warten, weil wenn ich überlege. Hat, Hamil hat Hamilton das Rennen gewonnen jetzt durch uns? Ja. <lacht> hat er. Verarsche. Und damit bin ich nah dran und Carlos Sainz in den Punkten und Hülkenberg. Vielleicht kann ich ja mein Ziel noch kriegen. Und ich schaffen, kann mich von kriegen. Ricardo absetzen, komm an Raikönnen schön ran. Also, wenn ich noch Gas gebe, kann ich Raikönnen kriegen, wird schwer, aber. Ich glaube, Platz mhm. 5 ist wirklich eigentlich schon fast fest gemeißelt. Auf Ricardo habe ich jetzt. Zwölf Punkte auf, äh, Abstand aufgebaut. So aber, ja, schönes Rennen auf jeden Fall. Ja. Das Safety Card natürlich nochmal viel bei mir gerettet, aber ich glaube ich hätte P10 noch retten können mit dem kaputten Flügel. Ich ja, glaube, ich bin einer der einzigen Preistoppler mhm. Und trotzdem so weit vorne. Auch interessant zu sehen, beide die rausgeflogen sind, sind während des Safety Cards rausgeflogen. Hm. Motorschaden und ich habe eine schnellere beste Runde als Vettel. <lacht> <lacht> Warte, wann bist du deine Bestzeit gefahren? In den letzten Runden, Ja, sieht man mal, was, was schneller war. Weil ich bin ich ja schon schauen weil ich meine schnellste runde gefahren bin ich bin 354 gefahren das war in runde das war auf jeden fall das war auf jeden fall als mein reifen als mein flügel kaputt war ich Runde 26 die runde danach habe ich ganz viel zeit durch alonso verloren und die runde davor hing ich hinter dir und habe doch den zweiten sektor da verkackt also runde 26 war meine schnellste 35-4 und da war auch mein flügel schon kaputt Also, ja. Ich finde es auch super, dass ich hinterm dem Safety Car meine, Best, meine, meine Bestzeiten gefahren bin zu dem Zeitpunkt. Einfach weil die Reifen so viel schneller sind, bin ich selbst auf Mager und kein ERS schneller gewesen. Mhm. Und das sagt halt viel darüber aus, was man mit Mediums fahren kann, mit Ultras. Ich war auf Medium einfach total wenig. Ich war da sieben Runden auf Medium. Z äh, 12 auf Soft und dann nochmal 7, 7 auf Ultra, Ultra. Kriege ich eigentlich einen Preis dafür Für was? Alle Reifen mich schon gefahren und sogar den Ultra recht lange <lacht> nee dafür gibt es leider nichts Aber der Reifen hat sich, trotz des Flügelschadens und des, und des abgenutzten Reifens, hat sich gut angefühlt Ich meine der Reifen war bei 60% fast der ging eigentlich noch ja. wenn man es mit den anderen fahrern vergleicht die natürlich schon auf alten reifen waren ja. schönes ergebnis wie sieht es eigentlich in der ähm, teamwertung aus ähm, wir haben aufgeholt nee, wir haben nicht aufgeholt auf red bull wegen fest ab verstappen hat doch nur ist doch nur äh, hier geworden ist doch zweiter geworden oder? ja wir haben genau gleich viele punkte wie er gemacht gemeinsam ja okay äh, Fastang hat auch Glück, dass er P P2 noch bekommen hat. Das ist das Safety Car. Ja, auf jeden Fall interessantes China-Rennen auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann beim nächsten Rennwochenende. Bis dann, Ciao. Ciao.